Leute, da sind wieder eure zwei Lieblings-Satisfactory-Spieler. Der Rookie Wuhu. und der andere. Und der andere. Nee, okay, warte, ich muss mich, mich nochmal einloggen. Ich muss jetzt äh, mich der andere nennen. Ja, der, der andere. <lacht> genau, heute geht es wieder weiter mit unserer schönen großen Fabrik. Wie ihr seht, letztes Mal haben wir ja hier alles angemalt und zugemacht und du, hier optimiert. Bitte. Du hast auch mit zugemacht. Ich habe angemalt. Du hast mit ich zugemacht. Willst du ja, genau. <lacht> dich von der, von der Farbe distanzieren oder? Ja. Sie <lacht> <lacht> haben alle live gesehen, wie du mit ausgewählt hast. Was? Mhm. Verstehe ich nicht. Unsere schöne Farbwand. Genau. Und heute, wie ihr schon seht, geht es um unseren Strom. Wir brauchen mehr Strom. Dieses Blättergesammel geht uns auf die Nerven und deswegen muss jetzt irgendwas anderes her. Öl oder Kohle. Vermutlich erstmal Kohle und dann Öl. Aber wir schauen mal. Aber zuerst müssen wir noch unser Versprechen von letztes Mal erfüllen und auf Tier 3 upgraden. Wir haben ja letztes Mal schon den Grundstein dafür gelegt und... Äh, da machen wir jetzt auch weiter. Sehr ja, gut, ich glaube überhaupt nichts, wer hat irgendwas spielt gerade? Was? Man hört uns nicht? Ich was? weiß es nicht. Keine Ahnung. Die, warte mal, ich kann doch gerade mal gucken. Irgendwie, Back OBS noch, was OBS drin. OBS zeigt mir gerade keine... Nein, man hört uns. Okay, gut. Aber OBS zeigt mir irgendwie gerade diese Balken nicht an, wie, wie laut ich bin und wie laut du bist. Achso. Ja, keine Ahnung. Ja, nee, man hört uns auf jeden okay. Fall. Okay, gut. Dann hoffe ich, dass ich laut genug bin. Wenn ich dann schreit. Beschwert euch. <lacht> dann richten wir das irgendwie. Na doch. Okay. Und das, was ich gerade gehört habe, war, war okay. War okay. laut genug. das passt. Gut, äh, genau. Ich wollte gucken hier. Die intelligenten Beschichtungen brauchen wir 50 Stück für Tier 3. Und äh, also, wie geplant, sind genau 50 Stück in der Kiste. Hab da schon mal was vorbereitet? <lacht> Wie diese, diese, diese, diese Kochsendung. Genau. Ich hab da schon mal was vorbereitet. Zehn Stunden vorher schon angefangen zu backen, ey. So, <lacht> dann und ab, ab geht's ja. hier. Äh, macht das was? Okay. Es leuchtet, es leuchtet. Ja, macht es, Macht, macht. Muss ich dann noch gleich senden? schießt er ab. Muss ich ja, noch senden musst du gleich noch senden. Ja, ja. Muss noch senden drücken. Und, äh, also erst Ziel, genau, und dann Send. Uh, ja. Jetzt, okay. Und in den. Ab geht die Post. Jetzt kannst du nach oben gucken. Ja. Jetzt. Es leuchtet Out. rot. Bam. Und tschüss. Und weg ist es. Auf wiedersehen Ja, nicht. Wir müssen noch weiter <lacht> Wir brauchen es. Ah, es ist noch nicht das Ende. So, jetzt nächstes Mal brauchen wir nur 500 intelligente Beschichtungen. In welche. Vielseitige Rahmen und mhm. automatische Verkabelung. Also, dafür vielseitige Rahmen brauchen wir auf jeden Fall Rotoren. Okay. Und Statoren, glaube ich, waren das. Okay. So, wir schauen mal. Also, hier die Beschichtungen werden produziert. Hier wird gerade irgendwas nicht produziert. Was, wo wo, wo hängt es? Nirgends. Alles genug da. Braucht nur lang. Okay. Gut, gut. Äh, sind denn, ah, hier Stufe. Kohleenergie, genau. Hier Kohle, Stahl haben wir. Okay. Genau, also hier kriegen wir jetzt den Kohlegenerator, Wasserextraktor, die ganzen Pipelines, Pumpen, Flüssigkeitsspeicher ja. und Kohlescanner. Dafür brauchen wir dann Kupferblech, ganz dringend. Okay, also ich packe hier schon mal alles rein, was ich habe. Hier fehlt noch ein Rotor und einige Kabel, wobei die Kabel sind auf Lager. Da muss ich nur hin. Und Rotoren müsste vielleicht auch gleich einer oder zwei auf Lager sein. Die sind gerade ein bisschen knapp bemessen. Oh, ich habe mal wieder ein bisschen Grünzeugs ja. geholt. Ja, gut. Grünzeug ist schon mal gut. Ich, die ich bringe mal ein bisschen Sam-Erz noch mit. Die Kabel werden mal wieder nicht produziert, weil es viel zu viele sind. Da hätte ich gleich mehr mitnehmen können, aber egal. Okay. Ist nicht angemalt. Das geht so nicht. Du hast da noch einen Container hingesetzt. Was? Ich glaube nicht. Ja, also, das, ist, das, das mit deinem Anmalen ist eine äh, Neverending Story, ne? Ah, klar, also, also es, ist, es wird mir irgendwann langweilig. Ja, ist okay. Das geht dir ja so nicht. <lacht> Na komm. <lacht> Hast ja auch sonst nichts zu tun in diesem Nein, Game, ne? Nee, überhaupt nicht. Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, was ich tun soll. So, jetzt komm auf, komm raus, komm raus. Ich muss die Rotoren abfangen, bevor sie weitergehen. Vielleicht landen die gar nicht hier drin. Ah, oh, bleib hier, bleib hier. Oh, danke. <lacht> Rotoren sind ein bisschen knapp, da müssen wir echt nachlegen. Noch müssen okay. wir da mal optimieren. Müssen mit allem nachlegen, so aber hier können wir schon mal auf den Knopf drücken und so Kohle-Energie-Knöpfe. Kohle-Energie-Pipelines. <lacht> <lacht> oh. oh. <lacht> oh. <lacht> <lacht> So, okay, dann gucken wir doch mal, wo wir Kohle haben. Point Kohle oder Licht? Kohle, weiß ich, wo es ist. Relativ in der Nähe. Okay, wir haben einmal im Süden und einmal im Südosten oder im Osten. Süden sind 400 Meter. Das Richtigste. Und hier, okay. Okay. Welches erschließen wir? Äh, weiß ich nicht. Mhm. Unser Osten ist wesentlich näher. Äh, Süden. 200 Meter näher. Dann schauen wir doch einfach mal, wo das ist. Ich nehme aber gleich immer einen Generator mit. Ja, es wird schwierig, was du da angepingt hast. <lacht> Warum? Ähm, Muss halt die, die intelligenten Beschichtungen ein bisschen abklängen, damit an die Rotoren kommen. Schau, dass wir es selber machen. Ich habe noch 42 in der Tasche. Oh, okay. <lacht> Dann ist es auch okay. So. Ich muss halt nur 6 Minuten warten, bis wir... Hier haben wir noch... Ich nehme mal zwei mit. Also zwei von diesen Dingern haben wir noch, ne? Mhm. Von den mobilen Minern. Okay. Also wir brauchen hier einen Generator, den ping ich mir mal an. So ich erschließe mal Kohle, ne? Ach so ja, weil ich auch gerade Ach so ja dann, <lacht> weil ich kann zwei Miner kann ich bauen. Mhm. Okay, das ist dann halt die Frage, wo wir die Generatoren hinstellen, aber ich das ist halt die Frage, was das transportieren wir weiter. Transportieren wir die Kohle weiter oder transportieren wir das Wasser weiter? Äh, ja, also weiß ich nicht. Ich würde sagen. Jetzt gucken wir mal, wo ist denn Wasser? Chris, bleib mal stehen. Ja. Chris, komm mal zu mir, bitte. Wow! Du bleibst tatsächlich stehen, du rennst nicht gegen Wände. <lacht> was ist los? Okay. Ähm, wir könnten. Wir schauen jetzt erstmal, wo hier Wasser in der Nähe ist. Ähm, was heißt da hinten? Hinter unserem Dingens da oben? Hinter okay. unserem Weltraumlift? Okay. Warte, komm mal mit. Ja, oben auf der Ebene. Genau. Ich würde auch sagen, wenn wir hier unsere Halle hinbauen wollen. Mhm. Ist verfolgt. Ähm, können wir da oben auf die Ebene eigentlich, auf die Freifläche, dann da irgendwo die Kohlekraftwerke entsetzen? Dann müssen wir die Kohle relativ weit transportieren. Ja, geht eigentlich, ne? Hier haben wir also das Wasser. Hier. Und dann würde ich sagen... Hier hinter, hinter dem Fließband hier, die Ebene hier, packen wir unsere Kohlekraftwerke. Ich würde sie dann eher ja hier vorne hinpacken. Es werden ja, also wir brauchen schon eine riesen Fläche, also es werden mindestens zehn Kohlekraftwerke, würde ich sagen. Okay. Also das muss schon eine riesige Fläche werden. Den können wir ja auch mehrstöckig machen. Äh, die sind sehr hoch. Hast ja. du schon mal so ein Kohle-Dings gesehen? Na klar. Weil doppelstöckig, dann wird das so eine Riesenhalle, ne? Ja. <lacht> ist okay. Also ich mach's doch doppelstöckig, mir ist das egal. Na gut, hier ist ja auch viel Platz. Also so ist es können. Hier oh, okay. ist ja eine Riesenfläche auch hier vorne jetzt zum Beispiel, wo ich bin. Denn da... <lacht> Warte, ich komme da hin. Hier, finde ich, es eine gute Fläche. Fläche. Ja, die hier. Ja, ja okay, ja. Ich würde die allerdings auf die Höhe hier komplett setzen, ne? Ähm, wieder mit, mit Dings nach unten. Mhm. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß, wie du meinst. Ich hier so auf... ...Höhe hier so setzen, hier anfangen... ...und die komplette Ebene hier zu baue. Also mal tiefer anfangen. Entweder so oder wir setzen auf die Höhe. Dann werde ich die wenigen Bitte die die untere würde ich nehmen die untere okay ja. dann mache ich die obere weg dann nehmen wir die untere gut dann äh, wollen wir zusammen die Kohle erschließen genau ich hole mir mal ein paar Kabel dann lege ich der Stromleitung schon mal in die Richtung mit beim hinlaufen ja, dann hole ich mir dann baue ich mir jetzt erst Xeno Xenobascher also ich komme hier gar nicht hoch ja das Problem äh, habe ich auch gerade bemerkt jetzt äh, geändert wir können auch hier einfach einen Eingang machen wir können einfach hier genau Arsched. Ich warte eben die 25 Sekunden. Jo. Ah, nur 1500 Rad haben wir da hinten. Stellen wir Draht her, ne? Verstärkten Eisenplatten. Wo produzieren wir die? Hier ganz hinten, also Richtung Süden. Die letzten ah, drei, die Rotoren, die, die Eisenplatten und ah, da. Kurz oh, oh, durchs Gift. Was machst du? Oh, nix. Durchs Gift rennen. So, wow, als <lacht> Spaß macht. Ja, das glaube ich dir. Leitung zu ja lang. Stimmt, da war ja was. Da war ja was. Na fräst ist das doch immer rot geworden, wenn die Leitung zu lang war. Ja, wird immer noch doch rot, oder nicht? Äh, nee, war schön blau. Ja, der Mast ist blau, das wird nur die Leitung wird rot. Ja, das Kabel wird rot. Ich muss einfach nur auf die Meldung unten achten. Die ja, genau. So. Cool, ey. Die Richtung, okay. Produzieren wir schon modulare Rahmen? Nee, ne? Nein. Rods und verstärkte Eisenplatten, okay. Ich glaube, das ist der falsche Weg zur Kohle. Dann nehmen wir doch einfach einen anderen Weg. Hallo, meine Freunde. Die Kohle ist drüben auf der anderen Seite. Du ja. musst über so eine Klippe rüber. Das weiß ich. Ja, Alles klar. Ich mir Sorry. Alles gut. Ich bin nur den falschen Abgang gegangen. Äh, Sehr so. Hier geht's rüber. Wir Nummer eins. Na komm. Und Nummer zwei. Da rollen, da. Keep rollin', rollin'. <lacht> mhm, kriege ich mal deinen äh, xeno -Zapper? Klar. Bin aber weiters weg. <lacht> okay, ja, du bist sehr weit weg. <lacht> Bin schon bei der Kohle. blödes Vieh. <lacht> das ist, oh nee, ich dachte gerade, es wäre Abhang runtergerannt. ab, weit legen. Gut, hier ist alles geklärt. Gut. Sehr ja, gut. Und da ist die Kohle. da hinten ist ein merkwürdiges rotes, leuchtendes Gedings. Und böse Fliegen. Und den halten wir uns erstmal fern. Strom liegt. Ja, nice. Ich komme sofort und baue die Kohlekraftwerk dahin. Jo. Den Miner. Da einen Kohle? Ja, ne? Nur eins, ja. Und dann brauchen wir eine lange... Sehr lange Fließbandleitung. Oh, hallo mein Freund. da oh, damit kann ich ja auch schon mal einfangen. nicht hier. Falsch. Da ist falsch. Oh, wo bist du? Da bist du. Einfach immer der Stromleitung folgen. <lacht> Logistik dick stapelbare... Was, was, was, was, was, wo ist Strom? Falsch ran. Achso, weil das Strom da durchgeht. Achso. Bei Strom durch Berg. Das muss so. Da ist eine gelbe Schnecke. Möchte ich mir gerade holen. Oh Gott. Nein. Doch. Genauso. Nein. Oh, da ist er. Wo bist du? Schon wieder weg? Direkt. ich kann doch mal stehen. Ich hab vorbeigerannt. <lacht> Babam. Ah, bitteschön. Dankeschön. So lobe ich mir das. Ja, ne? Lieferdienst. Nichts gemacht und trotzdem belohnt. Ja. <lacht> hm, geht Ja, dumm. Sehr dumm. Nein, nein, nein. So will ich das nicht. Nicht? Äh. Sehr schön. Geht es doch schon viel schneller mit den Viechern. Schöner ne? Ja. Vor allem, dass er halt viel mehr Schaden macht und gleich dreimal zuschlagen kann. Ja. Und viel schneller wieder erneut zuschlagen kann. Gucken, äh. ob es so weit reicht. Komm, danke schön. noch eine Etage höher. Der war's, komm. Oh, hier. Okay, ich äh, denke, ich werde mich mal um Kupferbleche kümmern. Okay. Weil die brauchen wir jetzt ja demnächst eh ganz viel. Kupferbleche. Ja. In den Kupferblech? Sind die erst ganz neu jetzt oder was? Nö. Sind diese, diese, diese... Äh, ja, keine Ahnung, wie man die nennt. Kupferblecher halt. <lacht> die brauchst du halt für alle möglichen Rohre. Mhm. Ja, die sind jetzt aber neu mit den Rohren gekommen. Ja, mit den Rohren ist das Kupferblech ja. dazu. Kommt, das ist die Rohre dabei waren, ja. oder ja, das ist ja schon eine recht lange. Ja, bei uns in unserer Fabrik gerade erst <lacht> so, mein so, ich. Ja. so, ja, ja, kannst du einfach die Kupferfabrik hinten ausbauen, falls nur Kupfer benötigt. Wo sind meine Platten? Warum steht denn hier schon wieder alles still? Was ist jetzt los? Du ist da. Komm ist da. Toren sind keine da. Schrauben fehlen. Schrauben unter Produktion. Wieso? Was soll das? Also dringend noch mehr Schrauben produziert werden. Äh, wir müssen dringend von allem mehr produzieren. Ja, das wäre so <lacht> immer, klar. Aber so, dass jetzt überhaupt mal wieder irgendwas hier vernünftig läuft. Ja. Erstmal das, dann das Nächste. Ich hm. ah, wollte gerade sagen, du könntest Kohlekraftwerk schon anschmeißen, aber ich sehe, dass die Kohle hier äh, der, den Miner schon anschmeißen. Aber ich sehe, dass die Kohle mir gerade schon entgegenkommt hier. Ja, habe ich mich schon drum gekümmert. Perfekt. Ich bin hier auch gleich bei unserem Gebäude angekommen. Komm, sehr gut. Wir könnten auch hier oben gibt es Wassergeysire, also wo man Wasser rausnehmen entnehmen kann. Okay. Das sind so so ja. in der Erde ähm, so Spalten du Wasser raus entnehmen. Mhm. Das ist jetzt ganz neu. Ach nee. Ich weiß nicht, ob das erst mit 4 dazu kommt. Mit Update 4. Scheiße. Ich sag mir jetzt nichts. Aber nee, weil das... Ich glaube, das kam kommt erst mit Update 4 äh, da neu dazu. So... Ja, schon wieder kein Beton mehr. Wie Rotoren brauchen wir für Kohlegenerator. Dann muss ich da kurz welche von Hand craften. Packen wir da mal auch noch ein Loch in die Decke, ziehen den auch noch hoch. schon wieder eng ich sollte die Fläche besser ausnutzen hier oben sehe irgendeiner nicht Passt in die Leitungen, so wie es aussieht. Oh, mir fehlt Beton. Leitung. Die Förderbänder. Okay. Ja, das kann möglich sein, weil wir können jetzt so langsam mit MK2 bauen, das heißt 120 ja. pro Minute, weil die können ja nur 60 pro Minute transportieren. Ja. Ähm, aber für MK2 brauchen wir wieder die verstärkten Eisenplatten. Mhm und davon produzieren wir definitiv zu wenig und Momentan blockiert uns MK1 total Die wichtigen Stellen habe ich mal geupgradet. Dann sollte das jetzt was helfen. Mm, ich klemm mal hinten die Maschine ab, ne? Welche? Für die vierseitigen Für die intelligenten, intelligenten Beschichten. Okay. Beschichtungen, ja. Nehme ich mal eben einmal ab. Ich pack hier einmal voll mit Schrauben, die zwei Maschinen. So. Jetzt können die mal richtig durchproduzieren. Ja, den Förderbandlift tauschen wir auch aus. So. Ja, jetzt rauscht hier. Dann packen wir den auch. Nee, für den reicht es nicht mehr. Materialien ist ja drin, ja, erst jetzt, wo ich sie voll gepackt habe. Vorher waren sie immer gerade so an der Grenze. Wenn können wir die zwei hochschnecken. Ich würde sagen, also, so, wir sollten sechs von diesen vier Seite äh, Dingsplatten hinbauen, oder mindestens drei, auf jeden Fall. Drei Maschinen mit diesen verstärkten Eisenplatten. Mhm. Dann produzieren wir ungefähr 15 Stück pro Minute. Müssen wir oben aber einiges ausbauen. Ja, ja, klar. Das ist, äh, Ausbau ausbauen müssen wir dafür einiges. So, Leute, das war's dann wieder für heute. Wir haben ein Tier abgegradet auf Tier 3 und 4 und schon ein bisschen den Grundstock für die Kohlegeneratoren gelegt. Das wird dann unser Ziel fürs nächste Mal sein. Freut euch mit mir drauf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.